Eine gute Beziehung zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es keinen Streit gibt. Eine gute Beziehung zeichnet sie sich dadurch aus, dass jeder schmerzvolle Streit dazu genutzt wird, herauszufinden, wie die nächste Meinungsverschiedenheit nicht zu einem schmerzvollen Streit werden könnte.